Der Schmusis Schneemann ist ein richtig cooler Kerl, der seinen Besitzer mit seinem sympathischen Lächeln für sich einnimmt. Schneeweiß mit aufgestickten Details geht er mit seiner feinen Mikrofaserunterseite als praktischer Displayreiniger für Smartphones, Tablets und Notebooks ans Werk. Der Schmusis Schneemann macht nicht nur zur kalten Jahreszeit einen sauberen Job und macht dem Beschenkten jede Menge Freude. Eine schöne Geschenkidee für coole Typen, für starke Marketingaktionen oder als jahreszeitlich passende Giveaways. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Schmusis.